Es wird eine Kugel aus der Urne entnommen, jedoch nicht wieder zurückgelegt. Die Ziehung wird zweimal durchgeführt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt folgendes Ereignis ein? In mindestens einem der beiden Durchgänge wird eine graue Kugel gezogen. Folgende Kombinationen mit der Farbe Grau sind möglich. Grau und Grau Grau und Blau Blau und Grau Grau und Weiß sowie Weiß und Grau Die Summe aus den Produkten der einzelnen Kombinationen